Das Coole am Polymechaniker ist der abwechslungsreiche Alltag zwischen der maschinellen Arbeit und dem Handwerk. Als Polymechaniker lernt man das Handling mit verschiedenen Maschinen und Messmitteln. Zusätzlich kriegen wir noch diverse Einblicke in die Elektrik und die Montage. Ich bin der Gianluca Hohl und schon kurz vor meiner Abschlussprüfung in meiner dreijährigen Produktionsmechanikerlehre. Meine Lehre habe ich in der maschinellen Fertigung gestartet und bin im Verlauf des zweiten Lehrjahres in die Montage gewechselt. Momentan bin ich in der Lasertechnik tätig und montiere dort Versorgungsgerät Versorgungsgeräte von der den Im zweiten Teil von der vierjährigen Polymechaniker-Lehr verbringen wir den größten Teil im Lerncenter Produktion. Da wird uns das Montieren und den Betrieb noch von unseren Lasermaschine und Baugruppen beibringt. Und mehr werden so auf automatisierte Systeme ausgebildet. Mit anderen Lernenden bauen wir die Flachbettlasermaschine von Beginn auf. Die fertige Fertigmaschine wird direkt an den Kunden geliefert. Jetzt hast du einen kurzen Einblick in unseren Berufsalltag als Polymechaniker und Produktionsmechaniker gehabt. Hat es dir gefallen? Dann bewirb dich doch jetzt bei Trump Schweiz AG.